Willkommen in meinem Rollenkarussell als Mama und natürlich als Ehefrau, <lacht> genauso wie als Business Buddy, aber natürlich auch, nicht zu vergessen, das muss sein, als Hausfrau, die es natürlich liebt zu putzen, <lacht> als Unternehmerin, die ihr Hobby sträflich vernachlässigt und als Freundin, die die Pinsel verstauben lässt.